Ein tolles Projekt auf eine coole Art präsentieren und andere davon zu überzeugen, ist Teil eines Pitches. Was das genau bedeutet und wie man dabei vorgeht, darüber haben wir uns mit unserer Expertin unterhalten. Moin, ich bin Shida im Aker und ich arbeite als Programmmanagerin bei Next Media Hamburg. Und ähm, ja, ich bin da gelandet, weil ich digitale Transformation immer schon sehr spannend fand und ähm, schon als Jugendliche eine große ähm, Leidenschaft für Medien und Internet hatte. Und ähm, das hat sich auch eine wichtige Chance hier, um für junge Menschen etwas in der Welt zu verändern und zu bewegen. Das Pitching spielt bei uns eine wichtige Rolle, weil wir als Wirtschaftsförderung ganz stark auch mit Startups arbeiten und die natürlich jeden Tag gefühlt pitchen müssen und auch in anderen Bereichen, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, das ist es immer wichtiger, dass Pitching dabei eine Rolle spielt, weil man sowohl bei Workshops als auch bei Events immer wieder darauf achten muss, dass man eben Sachen präsentiert. Eigentlich ist auch ein Vorstellungsgespräch, ein Pitch. Einen Pitch äh, stelle ich meistens, indem ich mir erstmal drei Fragen stelle. Ähm, das eine ist, wer ist die Zielgruppe, also wer wird da vor mir sitzen, was ist meine Kernbotschaft und wie kann ich diese am besten vermitteln. Und mit diesen drei Fragen gehe ich ran und äh, versuche dann tatsächlich auch erstmal ein kleines Storyboard oder Konzept zu schreiben ähm, und mir dann erst zu überlegen, okay, wie wird das Ganze zum Beispiel auch auf Folien dargestellt, brauche ich überhaupt Folien und ähm, wie kann man das Ganze sozusagen gut verständlich rüberbringen. Beim Pitchen ist es so, dass es natürlich einerseits kann man sich Inspiration von außen holen. Das heißt, ich würde immer empfehlen, sich vielleicht auf YouTube auch Videos von anderen ähm, Pitches oder auch einfach Talks anzuschauen. Also da sind zum Beispiel TED-Talks eine ganz gute Gelegenheit. Oder es gibt auch den Pitch-Doktor, ähm, der das ganz, ganz lustig herüberbringt. Ähm, und ansonsten ist es natürlich auch so, dass man intern miteinander natürlich auch spricht und ähm, dann natürlich auch immer eine Kombination ist aus Okay, was sind spannende Varianten? Wie kann ich das sozusagen gut erzählen, also eine gute Geschichte dahinter erzählen, hinter der Idee? Und wie bringe ich da aber auch die wichtigsten Aspekte meiner Idee mit rein? Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, so wie ich es jetzt auch gerade mache, dass man im Stehen pitcht, auch wenn man zum Beispiel bei einem digitalen Pitch zu Hause vorm Laptop sitzt, weil man einfach eine ganz andere Körperhaltung hat und auch anders spricht. Also die Stimme hat sich ganz anders an. Dann das zweite ist, dass man das Publikum auf jeden Fall emotional abholt, also dass man nicht nur sehr drüge Fakten rüberbringt, auch wenn es natürlich irgendwie wichtige Fakten sind und man natürlich auch professionell herüberkommen möchte, sondern aber auch irgendwie wirklich meine Geschichte erzählt oder das Publikum zum Lachen bringt, weil diese emotionalen Anker wichtig sind, damit sich die ähm, Menschen, das merken, was man erzählt oder sie eben auch einbindet, dass man eben eine Frage stellt, dass die Leute vielleicht irgendwie ein Handzeichen geben sollen, wer hatte auch schon mal das Problem, so dass man sie an der Stelle sofort abholt und in ihrer, in ihrer Gedankenwelt, dass sie sich auf, auf den Pitch auch einstellen und nicht irgendwie abschweifen und dann auf ihr Handy starren beispielsweise. Genau, das wären so Tipps, die ich geben würde und ähm, Sachen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, sind äh, zu volle Folien, ähm, auf denen man ähm, wahrscheinlich dann gar nicht mehr genau erkennen kann, was eigentlich draufsteht und die einen so ein bisschen erschlagen. Ich würde sogar empfehlen, dass man äh, einen Pitch auch ganz ohne Präsentation halten kann, weil sich die Menschen dann komplett auf einen selbst fokussieren. Und äh, was man auch vermeiden sollte, ist, dass man Sachen von den Folien vorliest. Ich würde immer empfehlen, wenn man eine Folie macht, dann sollte sie das ergänzen, was man erzählt, oft vielleicht auch noch mal mit der Bildsprache arbeiten, also dass man wirklich Bilder einbindet und gar keinen Text auf den Folien hat. Drei Tipps, wenn das in Ordnung ist. Zum einen das Thema Think Big. Das heißt, nicht zu so bescheiden sein. Das heißt zum Beispiel, wenn man sich irgendwie vergleicht mit was, ähm, dass man gerne auch irgendwie so ein bisschen hochstapeln kann ähm, und auch das, was ähm, man verändern möchte. Also ich glaube, das ist irgendwie eine ganz wichtige Botschaft, die man herüberbringen kann. Also wirklich groß denken und nicht ähm, sich sozusagen, ach ja, ich will ja eigentlich gar nicht so viel, sondern wirklich sagen, hey, ich kann mit dieser Idee vielleicht wirklich was bewegen. Ähm, dann das Thema Körpersprache, ähm, was auf jeden Fall hilfreich ist, wenn man, äh, um selbstbewusster während des Pitches auch aufzutreten ist, ähm, dass man vorher die Siegerpose macht, also sich so hinstellt, äh, die Arme nach oben ausstreckt und einfach mal so ein paar Sekunden so stehen bleibt, weil man da irgendwie auf einmal ein ganz anderes Gefühl für seinen Körper hat und ähm, auch während ähm, des Sprechens, äh, währenddessen große Gesten macht, ruhig steht, also nicht irgendwie so ein bisschen hin und her wackeln und so ein bisschen unsicher wirken, also die Körpersprache da einfach eine sehr wichtige Rolle spielt. Und ähm, nochmal, ähm, was mir ganz besonders am Herzen liegt, äh, das Thema Female Empowerment, zum Beispiel, dass man eben auch ähm, Frauen sprachlich sichtbar macht, indem man gendert oder auch zum Beispiel Beispiele und Fotos nutzt äh, in der eigenen Präsentation, äh, bei der Frauen irgendwie sichtbar sind, ähm, um da einfach auch nochmal ein Bewusstsein für zu schaffen.